Über eine Besonderheit im Transfer möchte ich noch besonders berichten und das ist der sogenannte kontralaterale Transfer. Das bedeutet ein Transfer von der rechten auf die linke Körperhälfte oder umgekehrt. Wenn wir uns das mal angucken, dann heißt kontralateraler Transfer der Einfluss des Übens einer Fertigkeit T mit einer Körperseite auf das Ausführen der Fertigkeit T' mit einer anderen Körperseite, also sozusagen eine achsensymmetrische Bewegung. Dieser kontralaterale Transfer, der hat in manchen Sportarten eine große Bedeutung, in anderen Sportarten kaum eine Bedeutung. Das ist wie gesagt von der jeweiligen Sportart abhängig. Wenn wir zum Beispiel Sportarten nehmen, bei denen präzise Bewegungsausführung mit beiden Körperseiten unerlässlich sind. Da ist, spielt der kontralaterale Transfer eine sehr große Rolle. Ähm, zum Beispiel beim Skifahren oder beim Jonglieren muss man natürlich mit beiden Seiten gleich gut die Fertigkeit beherrschen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr merkt beim Skifahren, dass ihr eine Schokoladenseite habt oder nicht. Ich habe das jetzt nochmal letztens ganz deutlich gemerkt, als ich das Telemarken angefangen habe und das war dann eben eine eher unbekannte Bewegung, wo ich aber schon einen hohen Transfer hatte, dadurch, dass ich ganz gut Skifahren kann. Und da habe ich also ganz deutlich gemerkt, dass es da eine sogenannte Schokoladenseite gibt, bei der das dann alles viel besser funktioniert hat als auf der anderen Seite. Dann gibt es Sportarten, bei denen eine beidseitige Bewegungsausführung Vorteile bringt, zum Beispiel beim Fußballspielen oder beim Freistilschwimmen. Da ist es ziemlich praktisch, wenn man beidseitig veranlagt ist und wenn man da keine, ähm, keine Schokoladenseite hat, keinen starken Fuß hat, sondern beidfüßig oder beidhändig werfen kann. Und dann gibt es natürlich Sportarten, bei denen die Ausführung der ungewohnten Körperseite völlig unerheblich sind, wie zum Beispiel beim Tennisspielen oder beim Dartspielen, ähm, beim Speerwerfen und bei allen Sachen, wo es ziemlich wurscht ist, ähm, mit welcher Hand man wirft, aber man hat sich immer ähm, auf eine festgelegt und wird im Wettkampf niemals die andere Seite benutzen. Das ist sozusagen der praktische Nutzen dieses kontralateralen Transfers. Für die Bewegungswissenschaft selber ist es natürlich auch von theoretischer Bedeutung, denn das sagt etwas aus über die Kontrolle von Bewegungen, wie die zentral gesteuert ist durch das zentrale Nervensystem. Wenn wir davon ausgehen, dass das zentrale Nervensystem sozusagen schon Bewegungen so weit festliegt, dass ähm, nur eine Körperseite gesteuert wird, dann dürfte es eigentlich gar keinen kontralateralen Transfer geben. Das würde bedeuten, mein Gehirn, sage ich mal, lernt die Bewegung mit rechts und wenn die Bewegung mit links gemacht werden muss, muss nochmal völlig neu gelernt werden. Es könnte aber auch sein, dass es sowas wie so ein, ähm, ja, man hat das früher motorisches Programm genannt, so ein Programm gibt, was sozusagen die Bewegungsdetails festlegt, unabhängig von der Seite, mit der das ausgeführt wird. Das ist theoretisch eine ganz interessante Frage. <lacht> Praktisch spielt natürlich eben, wie gesagt, der kontralaterale Transfer die Rolle, die ich vorhin schon erwähnt habe. Es gibt ein paar Experimente, die ich euch vorstellen möchte. Ein Experiment von Heiko Maurer 2005, der hat das Ganze beim Tischtennis untersucht und hat ähm, den, das Erlernen des Tischtennis-Rückhand-Konterschlages da untersucht, hat eine Experimentalgruppe alternierend üben lassen, also immer ähm, mit der rechten Hand und immer mit der linken Hand und die zweite Experimentalgruppe hat die erste Hälfte ähm, mit der rechten Hand geübt und danach mit der linken Hand geübt. Ähm, insgesamt haben die 840 Schläge durchgeführt. Und natürlich haben sie beide, gleich, beide Gruppen gleich viel Schläge mit der rechten und der linken Hand durchgeführt, nämlich genau 420. Das Ergebnis war, dass äh, bessere Lernleistungen bei den von Beginn an alternativen, alternierenden Übenden zu beobachten war. Das muss jetzt nicht unbedingt auf den kontralateralen Transfer zurückzuführen sein, sondern kann auch an dem Kontextinterferenzeffekt liegen, den ich an anderer Stelle schon mal erklärt habe. Aber es deutet darauf hin, dass zumindest keine schädlichen Effekte dadurch sind, dass man mit der anderen Körperseite übt. Andreas Bund hat 2010 das Ganze beim Bogenschießen sich angeguckt ähm, und er hat ähm, lauter Rechtshänder genommen und hat geguckt, ob beidseitiges Üben zu besseren Ergebnissen auf der dominanten Seite führt. Alle 16 Rechtshänder haben 60 Schuss auf eine Zielscheibe mit 10 Meter Entfernung äh, gemacht und die Experimentalgruppe 1, nur mit der rechten Seite, Experimentalgruppe 2, dreimal <lacht> rechts, dreimal links, die Experimentalgruppe 3, neunmal rechts, dreimal links und die Experimentalgruppe 4, neunmal links, dreimal rechts und dann natürlich immer in dieser gleichen Reihenfolge weiter. Ähm, und was hat er dabei herausgefunden? Ähm, er hat einen frühen Behaltenstest gemacht, nach drei Tagen wurde geguckt, wie gut ähm, Schießen Sie denn mit rechts und mit links und einen späten Behaltenstest nach zwei Wochen und hat noch einen Transfertest gemacht auf eine andere Distanz. Und das Ergebnis war, dass die Experimentalgruppe 2, die alternierend übende Gruppe, in allen vier Tests am besten abgeschnitten hat. Das bedeutet also, beidseitiges Üben ist auch in Sportarten sinnvoll in denen die Leistung der nicht-dominanten Seite keine Rolle spielt. Man kann also beim Einführen durchaus auch mal die Seite wechseln und mit der anderen Seite üben lassen.